Hey Leute, wir sind wieder da, yeah. Äh, nachdem ja lange mein Laptop kaputt war, ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen scheiße aus, aber ich will sowieso hier weg. Also ich will hier ausziehen, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, ja, ach ja, hier ein kleiner Aufruf. Äh, ich habe vor, ein Server zu starten. Und Ich hoffe natürlich, dass hier ankommt. Aber das Problem ist gerade zur Zeit das Finanzielle. Ich weiß gar nicht, aber eigentlich müsste ich ja sowas dürfen, ähm, auf Nitrado zu fragen, ob ihr vielleicht spenden würdet. Mein Name ist die Nitrado, genauso Mr. Chaos96. Und ich habe nämlich geplant, äh, Server erstmal 10 Slots. 30 Tage, jetzt erstmal einen Monat und ja, das würde aber ja, lange dauern. Ach scheiße, jetzt haben wir ja nur dieses Holz. Äh, äh, wir nehmen sowieso alles mit. Wir werden hier ausziehen. Ja, auf jeden Fall, bitte, es, es gibt auch eine Website dazu, die ist jetzt gerade noch im Aufbau, aber ich werde es trotzdem unten in, die, in den Link reinschreiben. Ansonsten oder falls ich es vergesse. Sag ich jetzt mal hier so, ähm, es ist nämlich die. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz selber schauen. Äh Shit, wo hab ich das? Ja, sorry. Ich muss das jetzt ganz kurz wissen, ich lasse es wieder vergessen. Nein, ich gestern oh, Falsch. Ähm Ich darf euch nicht zu lange aufhalten. Sonst schaltet ihr alle weg. Da bin ich ganz einsam. Ach, doch, ich war da. Hä? Ja, ähm. Ich drehe gleich aus. Äh, durch. Ich muss auf die. Äh. Ich hab's gefunden also es ist MCS-world, also Worldcraft.jimdo, vielleicht kennt ihr es oder nicht, com. Also J-imdo.com. Ja. Ja, das ist so. Der, oh ja, wir sind auch so schlau, hier ja, einfach so meine in der Dunkelheit stehen zu bleiben. Oder läuft das eigentlich bei der Pause weiter? Ich weiß nicht. Verstecken. Versteckt euch. Nein, es hat uns gefunden und ich krieg die Waffe nicht raus. Bin zu dumm, um schwer zu ziehen. Yeah. Geil. Sch Pfeile, das brauchen wir auch ganz dringend, ey. Boah, davon, also, Pfeile ist es, was man braucht, um hier zu überleben. Ich würde ja mal gerne, ins es laufen, aber... Wo ist unser Eingang? Ich finde unseren Eingang nicht. Ach, ist ja komplett auf der ganz anderen Seite. Na, super. Um, ja, also bitte spendet. Ich bräuchte mindestens 15 Euro insgesamt, um ihn überhaupt einen Monat laufen zu lassen. Und gebt doch die IP weiter. Also die IP, der Server wird wahrscheinlich erstmal tagsüber von 13 bis 17 Uhr laufen. Also über Hamachi. Und ja, ja, wird da erstmal so laufen. Und die IP ist 5.226.202.61. Ich sag es euch jetzt, falls ich vergessen sollte, das unten reinzuschreiben, das Wichtigste nehme ich jetzt... Nein, Eier sind nicht wichtig. Hey, wer braucht schon Eier? Ihr habt genügend Eier. Uh, ne, ein Weizen. Die Samen. Wir werden ja noch mal herkommen. Hey, wo ist der Waitpoint? Ach ja, genau wegen der neuen Version. Ja. Yeah. Home. Um, ich habe überlegt, eigentlich wollte ich ja in das jetzt leider zerstörte Dorf zurückkehren, aber es ist ja leider zerstört. Das ist mir dann auch leider wieder eingefallen. Also machen wir uns mal auf eine Reise gefasst. Mit einem Steinschwert. Einem halb kaputten. Ich hoffe, wir finden eine gute Bleibe. Ich will ja in ein Dorf ziehen. Erstmal in so ein Haus und dann erweitert man das. Das wäre auch nett. Ich will eigentlich aber halt auch nur raus aus diesem blöden Dschungel. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Können auch in so eine Höhle später ziehen. Wer weiß. Da, wo wir etwas was Gescheites finden. Gescheidisch. Ähm, ja. Wo sind meine Themen? Ich hatte so viele Themen aufgeschrieben. Nein, ich will euch nicht anlügen. Ich hatte keine Themen aufgeschrieben. Nachher, ja, und ich entschuldige mich nochmal herzlichst. Äh, ihr habt ja bestimmt schon das Video gesehen. Ähm, einmal MC96 si MC News Studio Aufbau. Und dann das Edited Video, wo dann stand eben Fraps hatten mal den verfickten Ton nicht aufgenommen. Ähm,. Ich wollte eigentlich auch noch eine Folge hochladen, also die die Folge 1 dieses Senders, aber ich habe gemerkt, da hat es auch nicht aufgenommen. Äh, super. sind mir jetzt ganze Leder gar nicht auf. Schmeißen wir aus. Super. Super. Äh, was brauchen wir noch? Fleisch. Ne, Fleisch haben wir genügend, erstmal. Mmh, wir haben das Bett nicht mitgenommen. Haben wir eine Schere? Nein. Whoa. One hit. Ich bin ein One-Hit Wonder. Warte. Achso, ja. Ha äh. So. Okay, okay. Ähm, wo war ich? Ach ja. Deswegen werde ich jetzt euch so mal sagen, was da alles drin vorkam. Einmal eben, dass dieser Sender eröffnet hat. Ja, so, also, als wäre es nicht mit meinem Kanal verknüpft. verknüpft. Ähm. Dann zweitens, ich bin jetzt irgendwie YouTube-Partner, aber da gibt es doch irgendwie was Probleme mit Adsense und so ein Scheiß. Ich kapiere das noch nicht ganz. Boah, so viel Fleisch. Ja, es gibt Hähnchen braucht man nicht. Ah, da sind genügend Schafe für das Bett. Ja, auf jeden Fall eben. Äh, da muss ich noch gucken, dass das mit dem Adsense... Hey, ich habe ein Dorf gefunden. Ich hoffe, das ist nicht das Zerstörte. Wobei, wir sind in die gleiche Richtung gelaufen. Aber ich sehe da noch nichts fließen. Ähm okay, nein, nein, das kann man nicht falsch verstehen, Gott sei. Nein, es ist das. Das ist das kaputte Dorf. Verdammt. Wir können es ja wieder aufbauen. Ha, ha, ha Schaut mal dieses schöne Dorf an. Hier wollen wir wohnen, oder? Hm. Das ist jetzt doof. Theoretisch könnte man das Ding wirklich wieder aufbauen. Nein. Ähm. Ja, egal. Wir laufen weiter. Wir beachten dieses Dorf nicht. Und dann merken sie auch nicht, dass wir es waren. Das dürfen sie nicht wissen. Sie werden uns töten. Warte, aus welcher Richtung kommt. Shit, wir kommen doch aus der. Nein. Nein, wir kommen nicht aus der Richtung. In so einer Spalte. Aus so einer, in so einer Schlucht können wir wohnen. Uah. Nein! Scheiße. Kohle, Kohle. Ey, cool. dass jemand verbracht? Ja. Kohle können wir auch keine mehr aufnehmen. Ey, wir haben ja gar keine Kohle mitgenommen. Wir brauchen ein neues Heim, ganz dringend. Aber in so einer Höhle hätte ich gern gewohnt. Es wird auch langsam. Wieso wohnen ich auch hier? Die Immobilien sind heutzutage zu schlecht. Also diese Immobilien kann man uns doch nicht andrehen. Sowas geht doch nicht. Nein, ich will nicht schon wieder. Ah, jetzt bin ich wieder. Doch, bin auf. Nein. Na. Okay. Sagt nix. Und saue ich euch allen persönlich eine auf die Gosch. Nein, aber ehrlich, joint mal auf den Server. Vielleicht könnt ihr auch spenden. Ich bitte euch herzlichst drum. Es gibt auch besondere Rechte. Könnt ihr auch auf der Website sehen. Es ist noch nicht ganz geregelt, bei wie viel Geld was für Rechte gibt. Also was für Status und alles. Das wird noch alles geregelt. Das wissen wir noch nicht so genau. Könnt ihr euch auch einen Vorschlag geben? Also, es gibt Spender, Topspender Spender und VIP. Bei. ja. Top-Spender ist ja klar, der kommt. vor VIP. Hört sich auch voll logisch an. Naja, egal. Ey, was ist das? Was? Super, ich bin doof. Ich schrei, hey, was ist das? Und jump gleich rein. Das kann auch was Gefährliches sein, was was uns töten will. Ein Loch, das uns verschlingt. Wir landen nie, wir fallen, fallen immer weiter. Hey? Wir haben fast eine komplette Lederrüstung. Rede ich zu schnell oder zu langsam? Oder zu schnell oder zu langsam. Mann, mir gehen zurzeit die Witze aus, das ist übelst Ich verstehe meine Fans nicht, wie sie zu mir halten können. Ich muss schon fast weinen, dass sie mich anhören müssen. Ja, ich bin sehr. Ich, ich, ich werde mich immer selbst runter. Also ich tue immer mein Selbstbewusstsein runter put, pushen. Das putscht mein Selbstbewusstsein voll auf. Ha. Oh, wo Rosen nur meine Witze geblieben. Hat die überhaupt jemals Witze? Scheiße, kommt da hinten noch was? Na super. Sieht nicht gut aus. Absolut. Nein. <lacht> ich will nicht, dass es nach wird. Bevor wir keine Bleibe gefunden haben. Das ist wäre sonst richtig doof. Und das ist dann alles eure Schuld. Und wir haben auch fast die 20 Abonnentenmarke geknackt. Ey, das ist, glaube ich, schon paar 7. Ja, yeah, sind wir gut. Nein, äh, 18 Abonnenten muss man echt sagen. Go äh, 20 Abonnenten, das hätte ich nie gedacht. Das, also ich halt als Player, ich habe am Anfang gedacht, pff, das wird wahrscheinlich nichts Jetzt probieren wir es mal. Vielleicht wird wird's was. Vielleicht kriege ich ein paar Abonnenten. Muss ehrlich sagen, ich habe mit fünf Abonnenten gerechnet und wollte und mal aufhören. Dann habe ich aber so treue Abonnenten wie Crash gefunden, also muss ich mal ganz ehrlich sagen, oder ja, also wer ist mir noch so treu, das weiß ich jetzt so nicht, weil ich krieg das zurzeit nicht mit. Ich lade hoch und schaue mir halt manchmal die Kommis an. Da wird jetzt auch gab es irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten zwischen diesen 988 Hummer Dings da. Er hat mich noch immer nicht auf Skype geaddet, wie ich es ihm gesagt habe, dass wir das besprechen können. Das wird er wahrscheinlich gerade zuhören. Deswegen bin ich ziemlich sauer auf ihn. Ich wollte es hier nämlich auf den Server packen. Und dass er dann halt mal eine Runde mitspielt, mit der er den ganzen anderen Rest tragen können. Hä, äh, äh. hä? Ich habe gerade meine Zunge rausgestreckt, weil ich grinsen musste. Was ist das? Das sieht gut aus. Wir werden hier ein schönes Stück Natur zerstören und uns hier eine Hütte reinbauen. Au! Mixer. Ich habe was gesagt, was ich nicht sagen darf. Nein, aber wirklich, hier können wir uns zumindest erstmal rein. Oh scheiße. Mann, wir sind wir sind doch so nah an unserem Heim dran. So. Fangen wir mal gleich an hier zu renovieren wir werden hier wunderschöne natur zerstören hey, wir haben wie so mit treppen dabei die wollt hier um, egal könnten uns vielleicht glück bringen äh, wir suchen auch übrigens noch auf dem server äh, mods also die aufpasser wer damit machen will einfach melden Kleine, vielleicht kleine Bewerbung schreiben, ob ihr also da sollte dann reingehören. Ob ihr Server Erfahrung habt. Ähm also so admin mäßig und modmäßig Und wir könnten auch jemand gebrauchen, der sich ein bisschen an Plugins zurecht kennt. Oder zumindest Spleef Arena, da habe ich irgendwie gerade Probleme. Was weiß ich wieso. Also das sieht ja mal pothässlich aus es naja, wird alles das wird alles gechanged. Da muss noch eine Treppe hin. Die Treppe bringt... Oh mein Gott, bin ich gut. Ihr schaut euch mal diese geile Treppe an, wie es die bringt. Da können wir auch so locker, flockig drüber. Mann, ich bin mal wieder so ein He Held. <lacht> Scheiße, da muss ich mir noch was überlegen. Und eine Tür haben wir auch nicht mitgenommen, weil so eine Tür, die muss man immer dabei haben. Also, wenn man auf Reisen geht, dann nimmt man natürlich eine Tür mit. Ist doch klar. Wer macht das schon nicht? Also, wer das nicht macht, der ist echt ein Loser. Jeder nimmt eine Tür mit. Boah, ich hab da schon mal einen gesehen, der ist sogar mit zwei Türen. Das ist schon wieder übertrieben, aber richtig so. Mann, was laber ich eigentlich für einen Scheiß? Hey, sagt eigentlich, ich, ich, ich frage euch mal schreibt einfach in die Kommis findet ihr meine Gelabere irgendwie gut oder eher schlecht, weil keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ihr findet. Ich muss ja irgendwie meine Kunden. Nein. Meine Kunden, das hört sich irgendwie seltsam an. Meine Kunden zufriedenstellen Ja, ähm, das Headset, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis das kommt. Weil zurzeit gibt es ein bisschen finanzielle Probleme, aber äh, ja. Und äh, bevor jetzt irgendjemand fragt, nein, ich habe zurzeit noch kein Konto. Da gibt es nämlich auch Probleme mit meinem Vater. Ich muss warten, bis ich 16 bin. Das ist in drei Monaten. Äh, nein, doch. Ah, seit ge also gestern in drei Monaten. Und ja gestern in drei monaten und dann kann ich ja mich selbst unterschreiben und ja ist super ich habe keine kohle ja und dann kann ich eben selbst unterschreiben konto aufmachen weil da ja, hatte ich schon früher mal wo ich play account hatte hat schon mal einer gesagt Ey, äh, gib mir noch mal ein konto daten dann kann ich dir vielleicht ein bisschen spenden aber will ich auch nicht oder jetzt zumindest noch nicht irgendwann wäre das schon in ordnung also das wird mir nichts ausmachen Ach ja und wer dagegen ist, dass wir hier in diese neue Hütte sind, schreibt sie in die Kommis. Ihr seid trotzdem scheiße, -Gerl. Nein, wir werden, vielleicht werden wir ein bisschen switchen, also so zwei Baustellen, sagen wir mal, über ganz weite Entfernung verteilt. Oh shit, habe ich überhaupt Monster? Nein, hab ich nicht. Nein, ich wollte doch nicht. Ach. Mann, hier dieses Standmikro nervt. Ach so, ja, schwierigkeits gerade äh, Hardcore, da können wir doch gar nichts change. also am um Schwierigkeitsgrad, ich Idiot. Habe ich jetzt auch nicht mehr gedacht. scheiß ähm, ich gehe nachher wieder auf den Zauber. Wer will. Ja, kann machen. Ich auf der eine schreibt mir jetzt nicht gerade jetzt zu Skype. Ähm, ich weiß jetzt nicht wie das täglich mit den täglich folgen wird das werden wir sehen weil aufnehmen technisch ist gerade sehr schlecht zurzeit also nicht viel Zeit ich habe glück gehabt dass ich heute überhaupt eine Folge aufnehmen kann ich habe noch einen im petto nämlich den part 6 ist ja part 7 mm, ja. Uh, uh, yeah. <lacht> wo sind nur meine ideen ich brauche mir ich brauche brauch dringend irgendein um, Produktionsteam hier. Ja. Irgendjemand, der mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Ey, niemand treibt mir vor, was ich zu tun habe. Trotzdem brauche ich jemand, der mir es vorschreibt. Brauche irgendein jemand, der der es mir vorschreibt und das mache ich dann nicht. Yeah. Ähm, mh, Scheiße, ich muss äh ich muss ich muss, oh Mann, Kacke. Das ist schon so spät. Ich muss aufhören so aufzunehmen. Ich will aber nicht. Hä? Ist da überall grau? Also überall Stein jetzt hier gleich. Wow. Oh. Äh, was? Achso, nein. Hä? Ach, das soll sein Ach so, das sieht auf der Minimap so komisch aus. Ja, okay, also Leute, das war's dann. Ciao.